Ich finde sie machen richtig gute Arbeit, das muss gefeiert werden. <Sie> So was kommt. Hey, Mutti. Hey, Mutti. Warte mal kurz. Hast mal kurz? Nee, wir müssen mal kurz. Ja, wir müssen jetzt äh, mal Arme breit machen. Oh, ein Handy aus Bretagne. Ja, also wir machen so zufällige Untersuchungen. Ähm, Entschuldigung. Müssen. Ja, wir würden euch gerne einmal kontrollieren. Ich hoffe, die Fleisch irgendwie. Ja, Arme breit. Beine ein bisschen breiter auch. Ja, ja, ich habe sie gefunden. Ich habe ich sie, gefunden. Hier du. Komm mal bitte mit da hinten deine Mutter ist da. Komm mal bitte mit hier umgehen. Deine Mutter ist hier, ja. Ist dich schon. Und? Schein, scheint scheint Alles gut. warte, ich ich mache noch mal. Überprüfst du noch mal? Rücken schon mal. Ja. sieht gut. Hier, hier ist er, hast du sie dabei? Ja, meine Mutter dabei. Deine Mutter, bitteschön. Wir ja, haben heute, wenn wir jetzt hier immer das Gelände verlassen, dann ist die Karte für heute gestorben. Ja. Habe ich ganz schön gelesen. Wir haben aber noch Last, Last Man Standing Karten für heute das Abend, alle eins. Wir wollen aber mal eine Pause machen und um 17 Uhr raus. Ja. Das ist deine Mutter. Das ist eigentlich meine Mutter. Das ja. ist ja. doch ihre Mutter. Ja. Aber danke für Nummer 3. Das war jetzt eine Verwechslung. Ich okay. Jetzt hatte ich schon sein. Angst, dass meine Mutter nicht Ja, ihre ist ja. <lacht> okay. Wir haben hier so ein Geschenk für David, weil der hatte vorgestern Geburtstag. Ja, das Und was machen wir damit? Ja, ein Fahrstift. <lacht> <lacht> ja, du gehst dann hin? Ja. Und sagst mit dem Stift, mit dem Edding. Du gehst dann da hin. Mit der Kamera, mit dem Edding. Mit dem Edding. Und sagst, hey David, mein Bruder heißt David. Hey David. Hey David. Nein, nein, da wird er sauer, da wird er sauer. Hey, hey David, mein Bruder heißt David, kannst du sagen? Okay. genau Genau. Kannst du mal bitte hier drauf, das ist dein eigenes Geschenk, was er von uns kriegt, unterschreiben äh, von David für David oder wie auch immer? Und das wird ganz toll. du Ah. Ja, bin ich gleich Daddy? Ja, der kann doch nicht viel sein, für von Gabi. Wir sind Danke. Ciao. bring mal meine Kamera zu Das ist okay. dein und, hm? okay. <lacht> und wir sind auch noch Geschenke für dich. <lacht> Das gehört dazu. Mit einem Auto und auf, so. David Heine. <lacht> hey, Alter, das hast du noch nie bekommen. Das hast du, das hast du ja wirklich dir wirklich verdient. Ja, das ist wirklich gut. Das oh, du, ich kann es ja auspacken. Aber wie ist die <lacht> auch noch zwei mit so einem Herz Hast du gesagt mit dem Herz ja? <lacht> ja Das lag halt rum. Das hab ich da reingesteckt. Da ist vielleicht noch eins drin. Und das lag da irgendwo rum. Ach, oh. <lacht> Was ist das denn? Du bist mit dabei gewesen. Oder? Ich, so ich so habe so ein, ein richtig schön beschissenes <lacht> Tutorial rausgesucht, wie man so einen Ständer macht, für so ein Foto. Das kann man jetzt hier so. So. Das kannst du ja auf den Schreibtisch stellen oder kannst du mal ganz so cooler sein. sein. bist du nicht der von YouTube? Ja. Kann ich ein Autogramm haben? Ja. Alter, das wäre so geil. Ich gucke, ob ich einen Stift habe, Mann. Das wäre so geil. Ich gucke deine Videos schon so lange, das kannst du nicht glauben. Ja. Ich mach da davon vorbei, das ist so geil. Das ist gerade so geil. Alter komm alter alter ich, ich bin voll am zittern du bist es wirklich mann ich hey, nicht davon dreist du ich von ja. hey, das drafu Da man. Okay, okay. Alter, jetzt guck den seit vier Jahren ohne Scheiß. Das ist so geil. Ich hab alle Minecraft-Folgen gesehen. Alle. Ohne Spaß? Alle. Ja, alle. Nein, alle. Alle. Das dauert mir hier echt zu lange. Ganz hinten stellt einer für Gronke an. Was habt ihr dem zu erzählen? <lacht> ja, also... Entschuldigung, wissen Sie, wo das Klo ist? Ja, also, <lacht> Wo ist die Toilette? <lacht> ja! Also, dann, also der hat mir gesagt, geradeaus und dann rechts. Stimmt das? Also, die Tür? Ja. ja. ja. ja. ja. Das ist Jetzt Jetzt wollen Entschuldigung. Toilette! die ist, ist Ach, <lacht> Bitte! Weiß, die. Ist die wo ist denn nochmal die noch Toilette? Sie können mir nichts zufällig sagen. Also links da rein? Ja. Okay, danke. links oh. und dann was? Wo muss man auf Welche Tür, das ist hier oder so? Ich habe sie jetzt gar nicht gehört, entschuldigung. Und dann finde ich sie. Ist, ist da links auch eine Tür? <lacht> ist sie ganz schlecht ausgeschildert? Ist da links auch eine? Ist sie ganz schlecht ausgeschildert? Deine erste Challenge ist die Intelligenz-Challenge. Du Gehst jetzt da hoch und versuchst 0 von 10 Fragen zu beantworten. Robert, ne? weißt du, Robert? Cooler Name, Robert. 10 Punkte, ich Frage 1. Wie hieß Apples Spielekonsole aus dem Jahr 1995? Ja, die hatten immer eine Spielekonsole. McDrive wäre geil gewesen, ist aber tatsächlich, wie du denken kannst, nur eine Scherzantwort. Ihr könnt ihm auch gerne vorsagen. Er meinte, es ist schwer für ihn, obwohl er meinte, er hatte voll die Intelligenz am Start. für die Blicke ins Publikum. Ja, Guck doch mal aufs Bild. Guck doch mal aufs Bild. Wer ist da auf diesem Bild abgebildet? Wo ist Siehst du hier nicht? Ich glaube, du hast einen neuen Low-Benchmark für heute aufgestellt. Alle, das hast du sehr gut gemacht, Intelligenztest bestanden, jetzt kriegst du erstmal einen Stimpack, um dich wieder aufzuladen. So Kalle, deine nächste Aufgabe ist Stärke. Die Bundeswehr ist hier vertreten auf der Gamescom kommen, die haben einen richtig schönen Panzer. Und den schiebst du jetzt weg, hey, würde ich sagen. sagen. Das war leider nichts, der Panzer steht noch da. Er braucht jetzt erstmal eine Stärkung für die nächste Aufgabe. Jetzt kommt eine Wahrnehmungsaufgabe. Oh. Dieser Mann schläft und du wirst jetzt seine Wahrnehmung testen. Kuschel dich mal an ihn ran und schau, ob er es wahrnimmt. gut, hast dich schlecht angeschlichen, er hat dich wahrgenommen, du musst ein Simpake nehmen zur Stärkung. So also, kann du bist jetzt gestärkt, jetzt kommt nämlich deine Ausdaueraufgabe und zwar musst du da vorne auf dieser Rolltreppe entgegengesetzt der Stromrichtung richtig schön jotten gehen. Deine Agilitätsaufgabe, Beweglichkeit. Wirklichkeit. Und zwar ist hier ein schöner Parcours. Er geht jetzt hier schön Lasertech spielen, ohne Lasertech zu spielen. aber du brauchst für die nächste leider trotzdem eine Stärkung. Du machst das nämlich jetzt nochmal und zwar blind. Also. Patronized by people, they don't care. No one wants to hear your protest song. No one wants to help you get along. Sehr gut, aber eine Stärkung brauchst du trotzdem. In der allerletzten Aufgabe musst du dein Charisma be beweisen und erklärt sich jetzt eine Telefonnummer von seiner netten fessel <lacht> Aber dafür braucht er trotzdem eine kleine Stärkung. Ist du deine Telefonnummer? Hast du deine also, Telefonnummer? Keine Telefonnummer. Ist aber schade, war unmöglich. Nein. ja die einzelnen Zutaten sammeln, das heißt verschiedene Kräuter. Und äh, wenn du dann al ja. alchemisieren Entschuldigung, möchtest... Entschuldigung, ich bin abgelenkt vom Klumpi. Ja. <lacht> oh Gott. Die, geil. Die reißen uns gleich die Scheibe ein. Ich sehe es kommen. Ich bin ein bisschen... Äh er ist sehr verliebt. Er ist, ist sehr auch, verliebt ist auch richtig, Tut mir ja, leid. Ich muss schon sagen, ist schon ein richtig geiler Typ. <lacht> <lacht> komm ja, nicht ja, hinkommen. Er ermuntert ihn nur. Er ermuntert ihn nur. Als nächstes... S support support Klumpi. Ähm, nee, ähm, die Alchemie äh, funktioniert so, dass du eben auch... Kalle sucht sein Handy und sein Portemonnaie. Ich ist das Handy weiß? Ich hab's, ich auf, ja. Ja. Okay. Ja, <lacht> ich hab's auf den Schoß Ja, wer hat's? Ja. Ich hab's mal Hinter auf den Schoß gelegt. Befieber! Da ist gerade ein bisschen. das Intelligenz! Henna, aber du musst doch wissen, wo du du's hin hast. Das, äh, was ist das? Da oben ist eine Brücke und trotzdem regnet's hier irgendwie. Ist voll komisch. <lacht> Die Leute wundern sich, warum es hier regnet. Äh? Regnet das unter der Brücke? Was ist denn hier los? Scheiße, ich vertraue jetzt auf sein Wort, dass das da drüben die Lena ist. Und ich, ich bin so nervös, ich hole mir jetzt ein Autogramm, aber ich, ich bin so nervös, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Der Stift ist so geil. Das ist echt geil. Oh hey, Entschuldigung. Du ja. hey, kannst du mir die Autogramm gehen? Ja. Ja, das super super ja. Das ist super geil. Cool. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich <lacht> nee, nee, ich, ich muss den Tee festhalten. Ey. Okay. Das ist okay. Ich das. Soll ich das schreien? Ja, ich schaff das. Ich bin echt ein bisschen nervös. Tut mir leid. Das geht so nicht. Okay. Das echt schon ein lange Fan. Entschuldigung, es gibt ein Sicherheitsproblem. Ich muss jetzt hier mal kurz den Tisch abscannen. Es gibt hier, glaube ich, ein Sicherheitsproblem. Ich vermute, dieser Tisch ist gestohlen, weil er scheint ziemlich Gold zu sein. Aber es scheint kein echtes Gold zu sein. Ist okay, ist genehmigt. Ja.